Und nun, wie angekündigt, noch der Bereich der Ausbildung für Immobilienmakler. Die Ausbildung sollte ja auf sowohl rechtlicher wie handwerklicher als auch technischer Basis stattfinden, um zumindest Grundlagen für die einzelnen Bereiche vermitteln zu können. Und wir können systematisch drei Ausbildungsschritte definieren. Der erste Ausbildungsschritt ist der, der auch seit kurzem logistisch verankert ist, nämlich eine Grundausbildung für jeden, der in der Immobilienbranche tätig sein möchte, nach einer UN-Zertifizierungsnorm in Richtung eines Maklerassistenten. Die zweite Ausbildungsebene ist jene, wo man sich vertiefend mit den Inhalten der Immobilienwirtschaft auseinandersetzt und in Richtung einer Vorbereitung auf die Befehlungsprüfung endet. Und die dritte Ebene ist, wenn man diesen Ehrgeiz auch in sich trägt, auf einer akademischen Ebene eine Ausbildung zu einem MBE in der Immobilienwirtschaft zu machen oder einem Magister FH, um hier auch noch wirklich grundlegend tiefes Wissen für die Immobilienwirtschaft zu haben. Bei diesen nun genannten Ausbildungsschritten können wir von re Sie sehr intensiv begleiten, nehmen Sie vom ersten Tag an an der Hand und bringen Ihnen je nach dem Ausbildungsschritt, in dem Sie sich gerade befinden, den richtigen Partner zur Seite, damit Sie sich auch richtig erfolgreich entwickeln können.